Herzlich willkommen! Heute geht es darum, verfügbare wissenschaftliche Paper zu finden, auch wenn man erst einmal vor der Bezahlschranke steht. Zafira ist etwas frustriert. Sie weiß genau, dass ein Artikel, den sie haben möchte, einmal im Open Access war und flucht nicht schlecht. Jannik hört sich das an, und sagt dann, versuch's doch mal mit dem Internet Archive Scholar. Im Internet Archiv kann man ja verschiedene Sachen finden und das ist jetzt die Spezialabteilung für wissenschaftliche Literatur. Du kannst da ganz normal nach Literatur recherchieren oder eben auch den Artikel direkt eingeben und am Ende jedes Treffers sieht man dann verschiedene Buttons. Da ist einmal dieser Button, wo steht Webarchiv PDF und da drunter dann ein Hinweis, wo es sonst noch zu finden ist. Da kann es sein, dass man einen frei verfügbaren Text auch bei dem blauen Ding findet oder dass man vor der Bezahlschranke steht. Ist bei dem blauen Ding ein offenes Schloss davor, ist sicher, hier gibt es den Text auch auf der Verlagsseite frei verfügbar. Und manchmal gibt es eben nur den Hinweis, dass es im Webarchiv ein PDF gibt. Und das sind so die Fälle, wo man das dann echt gut brauchen kann. Das ist ja mal ein tolles Tool. Da gucke ich mal, ja, ich glaube, jetzt habe ich ihn. Super!